Ähm, genau. Im Kochbuch ist im Prinzip das Gleiche. Mal gucken, was das denn hier ist. Äh, 21. Wir wollen jetzt Malzeknödel machen. Da kommen ähm, sieben Sachen rein. Mehl, ähm, Eier. Die Eier sind vom Rewe, ganz normale Rewe-Eier. Aber dafür XL-Eier. XL, -Eier. Dann kommt ein bisschen Öl rein, ich liebe Olivenöl rein, das ist von äh, auch ganz normalem Netto-Markt hier. Ähm, Salz, Pfeffer, ähm, Petersilie vom Markt. Und Wasser kommt da rein. Genau. Also, wie machen wir das? Wir nehmen einfach mal zwei Eier. Und äh, an Kaschot halten wir uns jetzt äh, in dem Sinne, dass wir milchige und fleischige Speisen trennen. Gut, ja, aber wir essen auch kein, kein Schweinefleisch, kein Pferdefleisch, kein Eselsfleisch, kein Hasenfleisch, keine Meeresfrüchte. Genau, also mhm. die, die Fleischsorten, die zu Korscher gehören, die essen wir. Was ja. sind eigentlich Meeresfrüchte? Meeresfrüchte sind Tintenfische, Schnecken, Ach so. Aber das nennt sich Meeresfrüchte. Koscher, eigentlich auf, ursprünglich auf Hebräisch kascher ausgesprochen, bedeutet nicht mehr als rein. Also Paris ist eine Untermenge von Koscher. Die ursprünglichen Regeln sind schon in Danach, beziehungsweise in, in der Bibel, in dem, was Christen Altes Testament nennen, gegeben. Und dazu sind verschiedene äh, detaillierte Erklärungen äh, gekommen. Aber es kommt einem, äh, im Prinzip darauf an, ob man erstens reine oder unreine Tiere isst. Also man darf nur bestimmte Arten von Tieren essen. Die Regel ist an sich nicht besonders schwer. Das, äh, das müssen Wiederkäuer sein und die müssen gespaltene Hufe haben. Also Ziegen, Schafe, Rinder äh, gehören dazu. Schweine, weil Schweine keine Wiederkäuer sind, gehören nicht dazu. Tiere, die äh, selbst Fleischesser sind, gehören auch nicht dazu. Wenn ich mir das mal überlege, äh, ist die so eine Leitlinie, dass man äh, nur äh, Pflanzenfresser isst. Man kann das auch so betrachten, dass es eigentlich die Küche bereichert. Und man kann Wirklich äh, schöne Kreationen machen, die eigentlich äh, die, ja, das Menü bereichern. Pesach ist im Prinzip die zentrale Geschichte aus der Tora. Aus dem Kann ich es auch erzählen? Ja, du kannst es auch erzählen. Hm? Ähm, also Dann gib mir das und du erzählst. Wir feiern Pesach, weil... Ähm,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 Und davor war es natürlich nicht wichtig zur Studienzeit und jetzt wird es aber. Und da macht man sich schon Gedanken. Ja, so. Check ja, sehr schnell. Mh, lecker. marze werden mit der, Suppe äh, mit der Suppe gegessen, die traditionelle Dünner-Suppe mit marze so, Soll ich jetzt schon mal vorbereiten, was alles auf den Pesach-Teller kommt? So, mach wir.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 Ein ein. Anna, jetzt brauche ich nochmal deine Sprachkünste. Äh, Wie heißt äh, Petersilie auf Hebräisch? Äh, Tazeret? Das, das ist ein Het? Tazeret? Kann das sein? So. Hier steht es. Zroa ist das. So. Zroa, das ist Hühnerschenkel. Wie ist Ei. Karpas ist ähm, Petersilie.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 Es ist auch ein Brauch am Pessachabend, dass man viele Fragen stellt, um möglichst viel davon zu erfahren.